Hallo Freunde des Videos, willkommen auf meinem Kanal. Heute ist vermutlich die letzte Ausfahrt in diesem Jahr mit Hose und Trikot kurz. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. Ja und von dort aus, wie geht's weiter? Und dann zum Berzi und dann Berzi entlang und dann wieder zurück. Ja, so machen wir das, ne? Jo. Ja, bis dann. So, ja, jetzt sind wir hier auf dem Rastplatz, an dem wir gewöhnlich immer durchfahren. Aber jetzt machen wir mal eine Ausnahme. Wie viele Kilometer haben wir jetzt schon runter? Okay. Man schätzt, wie viel haben wir noch vor uns? Naja, so also 20, 25. Ja, das kommt hin. Genau. der polnischen Seite und wir werden jetzt hier über die Brücke fahren und dann sind wir wieder in Deutschland. Gut, und dann fahren wir zum See.